Ja, hallo zusammen. Heute wollen wir uns mit Lime Survey befassen. Das wird äh, letztendlich so eine zweiteilige Reihe. Ähm, heute werde ich euch eher zeigen, wie man es installiert auf dem Server, auf dem eigenen Server und beim nächsten Mal gucken wir dann ein bisschen in die Funktionalität von LimeSurvey rein und äh, was man damit so machen kann. Lime Survey äh, ist dazu geeignet, Online-Fragebögen zu äh, bauen. Das heißt, wenn ihr ähm, also ich habe das zum Beispiel schon für Evaluationen, für Seminarevaluationen gebaut, für ähm, so Erwartungsabfragen äh, vor dem Seminar. Ähm, man kann damit aber auch ähm, ja relativ komplexe Fragebögen äh, bauen, die mit so ähm, Wenn-dann-Feldern versehen sind. Äh, so, also wenn die Frage mit Nein beantwortet wurde, dann geht halt nochmal ein Untermenü auf mit weiteren Fragen. Und ähm, Insgesamt ist äh, dieses ganze Fragebogenthema halt ähm, sehr, sehr gut geeignet für so, selbst gehostete, äh, für so einen selbst gehosteten Dienst, weil ähm, es äh, letztendlich ja um nichts anderes als personenbezogene Daten geht. Und damit genau diese personenbezogenen ähm, Daten ge, ähm, gesichert sind, ist es halt total wichtig, ähm, die äh, auf einem Server liegen zu haben, von dem man sicher sagen kann, was äh, dort mit diesen Daten passiert. Und äh, letztendlich könnt ihr dann euren Fragebogen auch noch so einrichten, dass der äh, komplett anonymisiert ist, inklusive der IP-Adresse und äh, all dem ganzen Schnickschnack, den man normalerweise bei so Online-Umfragen vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht sehen kann. Und äh, Lime-Survey selbst äh, zeige ich auch deswegen, weil es äh, hintendran, dran, ähm, sagen wir mal, auch für so wissenschaftliche Aufarbeitungen eine ganz gute äh, Schnittstelle bereitstellt, nämlich einmal zu SPSS und einmal zu XML und äh, damit bekommt man die, die, die Daten, die man da online ähm, ab, also aufgesammelt hat, äh, auch ganz gut in ähm, Systeme herein, die diese Daten auch entsprechend auswerten können. Das tut Lime Survey auf eine gewisse Art auch, aber ähm, wenn ihr die anschließend äh, noch miteinander korrelieren und äh, in, in Abhängigkeiten bringen wollt, dann bleibt euch eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Daten äh, auf der ersten Mal online zu erheben und anschließend mit einem weiteren Tool zu bearbeiten, das, auf das ich jetzt hier aber nicht genauer eingehen werde. Aber für so ganz ähm, schlichte oder auch äh, komplizierte Online-Fragebögen ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Und ja, man kann damit auch äh, äh, Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen äh, durchführen. Ähm, na Eigentlich alles, was ihr euch an Befragungen so vorstellen könnt, kann man damit machen. Ich ähm, habe wie immer äh, was vorbereitet. Und zwar ist unser alter Uberspace ausgelaufen, deswegen gibt es jetzt hier einen neuen, der heißt OER-Web-Talk und weil es eine Zeichenbegrenzung offensicht auf, offensichtlich auf acht Zeichen bei Uberspace gibt, heißt das Ding jetzt nur noch oer web Tar, also Talk. Ähm, und den habe ich, wie gesagt, neu äh, anlegen müssen, weil nach einem Monat läuft der aus, es sei denn, man bezahlt dann halt dafür. Das war aber jetzt nicht nötig, weil ich ja in Wirklichkeit hier nur eine ganze Reihe von Testinstallationen mit euch durchgehe. Und äh, dann, äh, braucht man für, ähm, dann braucht man für äh, die Installation natürlich noch äh, das Programm selbst, also Lime Survey, das findet man auf der Webseite community.limesurvey.org. Und dann gibt es wie immer eine mehr oder weniger gute Anleitung auf äh, lab.uberspace.de. Und ähm, die hatte ich mir dann in Ruhe angestaut, aber zum Beispiel festgestellt, dass hier offensichtlich auf ein Target Z äh, verwiesen wird, was man sich äh, von limesurvey.org runterholt. Und äh, das alles ist offensichtlich irgendwann mal 2018 passiert. Und in der Zwischenzeit ist aber ordentlich was an der Software gedreht worden. Und ähm, diese, diese, Dat also die Dateien werden heute anders ausgeliefert. Das heißt, ich kann diesen Arbeitsschritt eigentlich gar nicht machen und mir insofern auch ein wenig diese Installationsanleitung schenken. Deswegen müsste jetzt so ein bisschen der neuen Installationsanleitung folgen, äh, die ich hier im, im Weiteren vorstellen will. Also, was ich getan habe oder was ich schon mal getan habe, ist, ich habe dieses Programm hier runtergeladen. Dann... Äh, lag das lokal auf meiner Platte, hier äh, Lime-Survey äh, 3.25.6, am Ende mit einem ZIP. Es ist also eine ZIP-Datei. Ähm, wenn man äh, diese ZIP-Datei, die hat unentpackt, äh, 78 äh, MB, das heißt, äh, wenn ich die jetzt entpacke, dann ist das nochmal ein bisschen mehr und es sind ähnlich wie bei äh, Moodle halt wahnsinnig viele Dateien und wenn ich die per äh, FTP hochlade, dann dauert das halt einfach Ewigkeiten. aber ähm, wenn ich die nicht per FTP hochlade, dann geht das eigentlich relativ schnell. Ähm, dann ist das nämlich nur eine Datei und die liegt jetzt hier auch schon. Was ich jetzt noch tun muss, ich müsste den Befehl kennen, um diese Datei zu entpacken. Dafür muss ich aber diese Datei erst einmal finden und die liegt im äh, HTML-Verzeichnis. Muss ich mal kurz gucken, wo ich mich jetzt hier eigentlich befinde. Mit LS, also einfach nur noch... Ähm, C D und dann HTML und dann bin ich auch schon in dem Verzeichnis drin und ähm, wenn ich jetzt äh, mir den Verzeichnisinhalt anschaue, dann findet ihr, dann seht ihr hier auch die Datei, die genauso wie hier liegt. Ähm, aber ich kann die halt hier über den über den file Zilla über mein fdp programm nicht entpacken das kann ich halt nur über die konsole machen wie das mit der konsole geht hatte ich in einem der vorangegangenen web talks schon mal erklärt deswegen äh, verweise ich da im prinzip jetzt nur drauf ähm, und würde an dieser stelle äh, zeigen wie ich jetzt an den befehl komme um eine zip datei zu entpacken ich habe gesucht nach Linux ZIP-Datei entpacken, weil der Server, mit dem ich es hier zu tun habe, ist ein Linux-Server. Und äh, da, wenn ich da ähm, bei, bei Google nachsuche, dann finde ich äh, diese Anleitung, also mit ansip und dann kommt äh, die Datei. Ich gebe also ein ansip und ähm, dann äh, die Datei dahinter und jetzt entpacken wir das Ganze. Ähm, und anschließend wird es gleich äh, hier in unserem Verzeichnis, wird das hier als Verzeichnis auftauchen. Ähm, ich lade das also mal kurz neu und wir sehen, wir haben jetzt hier so ein Lime-Survey-Verzeichnis. Diese Datei, die kann ich jetzt also wieder löschen, die brauche ich nicht mehr. Ähm, die ist ja jetzt entpackt und äh, liegt hier rum. Und äh, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, das alles zu markieren mit Steuerung A und in das Hauptverzeichnis zu verschieben. Da liegt das jetzt und diesen Lime-Survey-Ordner, der ist jetzt leer, äh, den lösche ich auch. Es gibt bestimmt eine deutlich elegantere Version als die, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, aber ähm, ich äh, kann das halt jetzt nur so zeigen, wie ich das halt kann. Und äh, jetzt haben wir praktisch hier unsere noch nicht installierte, aber installationsbereite ähm, äh, Lime-Survey ähm, Lime liegen. Und äh, als nächstes könnte ich theoretisch hier diese Anweisung folgen. Die sagt aber, point your browser to, to your domain. Ähm, dafür muss ich also jetzt erst einmal meine Domain kennen. Und die findet ihr, ähm, wie schon häufiger erklärt, im Uberspace in eurem Datenblatt. Ähm, dort gibt es mh, irgendwo hier Dein Überspace im Web, das ist also die Datei, die, äh, die, äh, der, der, die Domain. Die rufe ich jetzt mal auf und dann gucken wir mal, was da passiert. Wenn ich die äh, aufrufe, ich rufe die zum ersten Mal auf. Das kann sein, dass das sozusagen gerade zu Problemen führt. Ähm, wir geben eben gerade mal einen Moment. Ja, da kommt unser Lime-Survey-Installer. Ich versuche mal wieder eine deutsche Installation. In der Regel kommen diese ganzen Open Source Software mit jede Menge Sprachpaketen daher. Und ihr seht, Sprachen sind in der Regel immer jede Menge vorhanden, was daran liegt, dass es häufig für Leute, die nicht programmieren können, aber trotzdem die Software nutzen, etwas beisteuern wollen, eine Übersetzung das ist, was ähm, viele Menschen hinbekommen und insofern auch ohne Programmierkenntnisse das Projekt unterstützen können. Und äh, deswegen gibt es eigentlich in sehr, sehr vielen Sprachen ähm, diese, diese äh, Software. Die ist also von vornherein auch so geschrieben, dass sie im Prinzip mit äh, einer weiteren Übersetzungsdatei ähm, angereichert werden kann und dafür nicht die ganze Software neu geschrieben werden muss. So, also wir ähm, halten uns jetzt so ein bisschen an die Vorgaben, die wir hier in dieser grafischen Oberfläche haben. Wir haben also hier die Sprache eingestellt und stellen und starten jetzt die Installation. Jetzt kommt äh, die, jetzt müssen wir der Lizenz zustimmen. Das ist äh, im Prinzip nichts anderes als das, was ihr von äh, lokalen äh, Softwareinstallationen von eurem PC oder auch MacBook kennt. Und ähm, hier haben wir es mit der sogenannten General Public License zu tun. Das ist eine sehr äh, offene Lizenz, die äh, im Prinzip alles ermöglicht, ähm, um diese Software äh, weiterzuentwickeln, auch unter unterschiedlichen äh, Bedingungen weiterzuentwickeln. Das kann man nicht vergleichen mit den CC-Lizenzen. Aber ähm, man hat auf jeden Fall mit dieser Software nicht die Möglichkeit, ähm, diese Software zu privatisieren und den Code, den man entwickelt hat, äh, nicht weiterzugeben. Sondern die GNU-Lizenz äh, ist da super radikal. Es ist im Prinzip nichts, äh, sowas ähnliches wie eine CC0-Lizenz. Ähm, nee, es ist sowas wie eine CC-BY-Lizenz auch nah, ich glaube, na eigentlich verhinkt der Vergleich. Also vergesst das mit den CC-Lizenzen, ähm, äh, jede, jede Entwicklung, die in, innerhalb dieses Projektes gemacht wird, lässt sich nicht privatisieren, sondern muss als Code, äh, als Open Source beigesteuert werden. Okay, ich klicke also auf Akzeptieren, weil ich das eh toll finde und äh, jetzt macht er so eine Installationsprüfung und guckt, ob ich das überhaupt auf dem Server, den ich habe, installieren kann und weil ähm, hier überall mindestens einer installiert und gefunden und schreibbar und viele grüne Häkchen zu sehen ist, klicken wir einfach auf Weiter. Und jetzt müssen wir, wie schon äh, so häufig gesehen, nämlich zum Beispiel bei WordPress und auch bei Moodle, äh, müssen wir jetzt äh, den Datenbanktyp äh, auswählen und... Ähm Da bin ich gerade ein bisschen unsicher. Ihr erinnert euch, wir hatten bei Moodle schon mal das Problem, dass wir MySQL ausgewählt hatten. Und dann äh, hatten wir es aber mit einer MariaDB zu tun. Aber PostgreSQL äh, ist auf jeden Fall falsch. Also lassen wir es mal dabei. Die Datenbank ist auf jeden Fall auch äh, Localhost. Also die liegt auf dem gleichen Server wie die Installation meiner Daten. Jetzt muss ich den Datenbankbenutzer eingeben. Das müsste dieser hier sein und das Datenbankpasswort muss ich eingeben. Das habe ich mir hier alles schon bereitgelegt. Das müsste dieses hier sein. Und der Datenbankname ist auch wieder OER Webta. Und das Tabellenpräfix nennen wir einfach LIME. Und dann starten wir mal und gucken, was passiert. Ähm, möchtest, also die da Datenbank existiert schon. Die muss er also nicht mehr zusätzlich anlegen. Das hat er gerade gemerkt. Und jetzt möchte, das, äh, möchte die Software die Tabellen dazu anlegen. Das äh, soll mal äh, passieren. Und äh, jetzt ähm, wird als nächstes erforderlich, dass ich ähm, einmal den, den, das admin den Admin-Zugang anleger, also in dem Fall den Benutzernamen und das Kennwort, dafür das Kennwort habe ich mir auch schon äh, was überlegt, das äh, kopiere ich jetzt einfach hier äh, rein ähm, und der Administratorname ist eben Administrator und hier kann ich noch meine E-Mail angeben, falls ich mein Administrator-Kennwort mal vergesse, das ist also äh, gibro.posteo.de und der Seitname, der heißt eben jetzt oerwebtalk. Umfrage, Umfragen und die Standardsprache soll am besten Deutsch oder German, das weiß man immer nie genau, Deutsch sein. So, und dann drücken wir auf Weiter. Okay und ähm, das ist also jetzt mein benutzername admin und das äh, passwort was ich eben eingerichtet habe und dann klicken wir mal auf administration und äh, jetzt äh, kann, bin ich im prinzip ist das lime service schon installiert ähm, und jetzt kann ich hier äh, das passwort äh, den benutzernamen eintragen und äh, darunter äh, einmal das passwort rein kopieren und dann drücken wir auf Anmelden und voila, jetzt können wir so eine kleine Tour starten und äh, dann wird uns, sagen wir mal, so im Groben erklärt, wie äh, Line Survey funktioniert. Das können wir ja vielleicht, ähm, geht es nicht? Starte Tour. Okay, willkommen zu Lime-Survey und dann, ähm, okay, das ist eins von 36, das ist natürlich jetzt die Frage, äh, wie äh, wollen wir das äh, durchgehen? Hier wird mir jetzt offensichtlich so ein bisschen angeleitet bei der ersten Umfrage. Ähm, vielleicht machen wir das beim nächsten Mal, falls uns da diese Tour nochmal angezeigt wird. Ähm, aber heute ist mir vor allen Dingen wichtig, dass ich euch einmal äh, gezeigt habe, wie ihr Lime-Survey installiert. Wir sind jetzt auch schon in diesem Administrations-Backend. Ihr seht, das ist alles ganz grafisch und funktioniert ähm, letztendlich darüber, dass man so ein bisschen diese grafischen Oberflächen lesen kann und weiß, äh, wie man so eine Umfrage anlegt. Aber wie das genau funktioniert mit diesem Umfrageanlegen, das zeige ich dann äh, beim nächsten Mal. Und äh, für, für äh, heute äh, würde ich sagen, äh, haben wir äh, zumindest mal gezeigt, wie die Installation funktioniert.